Hallo. Hallo, Enrique. Hallo. Enrique, Weißt du, ob die Großregion hier auf der Berlinale ist? Nein, ich weiß es nicht. Nein. Nein. Weißt du, wo die Großregion ist? Auch nicht. Nein. Nein? Ja, das wissen so wenige Leute hier. Also die Großregion, das ist das Saarland und Rheinland-Pfalz, Lothringen in Frankreich, Wallonien in Belgien und ganz Luxemburg. Und ich bin auf der Suche nach der Großregion hier auf der Berlinale. Ah, okay, ja, viel Glück. Dankeschön. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Wir sammeln gerade tausend Gründe gegen eben für Mikrostrom. Mhm. Und wenn Sie wollen, schreiben Sie mir jetzt Ihren persönlichen Grund auf. Mach ich gerne. Ich habe aber auch eine Frage. Bitte. Und zwar ob es solche wie Sie auch in der Großregion gibt. In welcher Region? In der Großregion. In, in die Großregion? Die Großregion, ja. Das? Kennen Sie nicht, nein. Aus der Großregion, was heißt Großregion? The Greater Region. The greater Region. Why here? No, not, it's not here, it's a Transporter Region. Hallo. Hi. Gibt es in der Großregion Eisbären? vous savez où la Région Non La Région Je suis à la recherche de la Grande Région, à la Berlinale, et je voulais savoir d'où tu viens de, de, France, de France, et je travaille à Londres en ce moment. Okay. Et tu travailles dans le, dans le film euh, Oui, ouais, euh, je travaille pour Parkland Pictures, mm -hmm. euh, c'est une euh, boîte de sales, une sales agents, international sales agents. Okay. Et tu sais où est la Grande Région wir oh. oui. schreiben das Jahr 2012. Da ich auf der Suche nach der Großregion bin, würde ich Sie gerne fragen, von wo Sie kommen. I'm a Berliner. I'm a Berliner. <lacht> ja, da ja, weil, gab es jemanden, der das gesagt hat. Genau. Ja, ich bin von der, aus der Großregion, also ich komme aus Luxemburg. Und es, es gab eine sehr wundervolle äh, F Filmreihe, äh, im His, äh, im, im, äh, drei Monate zurück mit luxemburgischen Filmen, hier in Berlin. Äh, leider war äh, zum Beispiel Anne Bausch. Nur mit einem Film vertreten und äh, er macht äh, es, es ist sehr schöne Filme. Die meisten sind fürs Fernsehen sicherlich, äh, aber ähm, das ist äh, in der Öffentlichkeit ein bisschen äh, untergegangen. Ja, schön. Also, äh, die Sie kennen sich ja dann aus mit der luxemburgischen Filmlandschaft. <lacht>